Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Mit unserem obligatorischen Mülleimer, unserer Schere und unserem Teppichmesser. Was wir brauchen sollten. Ja, äh, heute seht ihr natürlich wieder nur meine Hände und meinen Schatten ab und zu mal darüber fliegen. Ja, ähm, ja. Ähm, Wir haben festgestellt, dass unsere Greenscreens zwar super sind, aber die Taschen, die dabei sind, einfach zu klein, als dass wir sie gut verpacken könnten. Außerdem haben die Taschen einen Klettverschluss, was dazu führt, dass der Greenscreen dann kleben bleibt und äh, es schwer ist, ihn wieder abzulösen, wenn man ihn rausholen will. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, extra Taschen für den Greenscreen zu kaufen. Und zwar habe ich mich da für diese Taschen hier entschieden. Davon habe ich mir zwei Stück besorgt. Das Schöne ist, sie haben einen Reißverschluss. Und innen drin ein kleines Extra-Täschchen wo man Dinge reintun kann. Sie haben auch noch genug Platz für die Klammern, die dabei sind. Und man kann sie auch als Kühltaschen benutzen, wenn man möchte. Und natürlich geht der Greenscreen da drin nicht kaputt, weil er nur irgendwas hängen bleiben kann. Es gibt keinen Reißverschluss. Nicht mal hier. Und eben nur oben den kein Reißverschluss, keinen Klettverschluss mache ich natürlich. Und natürlich oben den Reißverschluss. Passt auch super rein. Ja, ich finde die ziemlich cool, die Tasche. Sie ist auch robust. Und man kann sie oben in den Karabiner von den screen taschen einklemmen und hat sie einfach dran hängen. Sie wiegt auch nicht viel. So, das war das eine. Das andere, was ich für euch habe, ist gemerkt, dass die Federklemmen, die bei den Greenscreens dabei sind, einfach zu wenig sind. Ich habe hier einen 3 Meter Greenscreen, da sind vier Klemmen dabei. Ich bräuchte aber sechs, weil äh, er immer wieder durch den Luftzug unserer Wohnung unten hochflattert. Und äh, ich muss ihn irgendwie am Boden festmachen und dafür brauche ich wieder Klammern. Deswegen habe ich mir ein Paket mit acht Klammern, Federklammern besorgt. So und die sind natürlich zugeklebt, jawohl. Da brauche ich mein Teppichmesser. Endlich mal wieder einen Einsatz dafür. So, einmal, zweimal. So offen. So. Ja, die sind von der Firma Nirox, wie man sehen kann. Und sind diese Klemmen. Die sind sehr äh, fest. Man kann sie auch zum Trainieren der Hände benutzen, wenn man das möchte. Nur dann gehen sie auch irgendwann vor die Hunde. So. Sie halten auf jeden Fall was. Sie sind groß. Man kann sie übrigens auch verwenden, um zum Beispiel sich ähm, am Tisch unten die Tischdecke zu beschweren oder festzumachen. Oder äh, um sich einfach mal einen Finger zu kneifen. Wenn man das braucht, das tut mir derzeit wirklich weh. Oder für sonstige lustige Dinge. Die haben zum Glück auch nicht die Welt gekostet. Tatsächlich sind sie um einiges günstiger, als ich gedacht habe und auch günstiger, als im Bauhaus, wenn man sie bei Amazon bestellt. Ich habe etwa 7 Euro gespart. Fand ich gut. Hat was gehabt. Übrigens die gleiche Firma. Ja, in diesem Sinne war es es auch schon wieder. Das Messer tue ich natürlich wieder rein, wie es sich gehört. Aber damit nichts passiert. Den Mülleimer brauchte ich nicht, aber schön, dass er da war. Ihr äh, könnt uns wie immer gerne eine Rezension da lassen, uns abonnieren oder sonstiges, müsst es aber nicht. Es würde uns nur freuen. Und zu finden sind wir natürlich auch auf Twitter, ähm, Facebook und äh, Instagram genauso wie einige unserer ähm, Voice-Projekte äh, als Podcast-Format bei Apple Podcasts, Spotify. Amazon Music und äh, auch ähm, bei, oh, jetzt fehlt mir der Faden, seht ihr, so schnell kann es gehen, egal. Jedenfalls findet ihr die Links auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.